Heute Tee wegen den ganzen Aufregungen. Okay. Ein bisschen besser. Grüntee beruhigt die Nerven. Das sagt meine Mama auch immer. Dafür bin ich heute im serensky look mit dem T-Shirt. Ja. Ich habe leider kein Braunes. Muss ich mir noch kaufen. Aber das ist sicher die neue Mode für 2022. Das Immersis äh, ist damit, ich kann mal die Aktienanalyse zuerst anschauen, ist mit einem value von 84 günstig, wächst auch sehr gut, ähm, hat eine tiefe Sicherheit. Ich äh, will auf das sicher noch eingehen. Mineral-Based Specialty Solution. Äh, das ist so wirklich grundlegend, oder grundlegende, ähm, äh, grundleg also Grundmaterialien oder Rohmaterialien, äh, mining Ah, haben Sie sogar committed zu äh, den SPTA, also unterwegs auch im Bereich äh, CO2-Themen. Also sehr gut geführtes Unternehmen, finde ich eigentlich überzeugend. Äh, wenn ich jetzt zurückgehe, oder was äh, bei unserer Aktienanalyse äh, herausgekommen ist, dass sie äh, vom Hebel her sehr risikoreich finanziert sind. Das ist noch interessant, das ist, ähm, war früher nicht der Fall. Und wir haben äh, die Daten vom 30. September. Das heißt, es ist, ist relativ aktuell, was wir hier haben an Geschäftsberichtdaten. Ähm, etwas, was man immer machen kann, äh, um die äh, Risikosituation abzuklären, ist äh, Reuters äh, zu überprüfen. Und da schaue ich dann jeweils auf die äh, Financials. Uh, Key, Matrix, Key Matrix heißt es und da gibt es einen, einen Bereich Financial Strength um, und Long Term Debt to Equity ist nicht bis Interest Coverage ist nicht besonders schlecht Total Debt to Total Equity ah, okay jetzt, das ist ein Multiplikator ne? das heißt sie haben sehr viel sehr viel äh, äh, Fremdfinanzierung. Ähm, aber ich würde äh, von dem her schließen, dass das Unternehmen extrem solid aufgestellt ist, äh, guter Value ist und auch wächst und ich habe den Eindruck, äh, wird jetzt noch viel stärker wachsen, weil äh, die, genau diese Dinge auch benötigt werden. Äh, das ist wirklich eine große Nachfrage. Das Unternehmen ist in Belgien. Was man noch anschauen könnte, ist die globale Verteilung, wo, wo sie ihr Geschäfts Modell haben, das ist in der Regel im Jahresbericht, ich könnte hier die Präsentation herunterladen, genau, dann sehen wir es alle und manchmal gibt es noch eine Aufteilung nach Regionen, Ah, hier ist eine spannende Aufteilung, wo die hineinliefern, also wenn ich ein sehr solides Unternehmen, wächst alles wirklich positiv Ihr habt es nicht gekannt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist wie unter dem Radar, Global Player. 24% kommt aus APAC, inklusive China. 48% aus Europa und Afrika und 28% aus Amerika. Also ich finde, das ist auch sehr, sehr ausgeglichen. Also das für mich ist das ein, ein, ein wirklich spannendes ein spannendes Unternehmen immersis. Das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte zu kaufen. Und ein Wermutstropfen, das scheint etwas mit dem Sicherheitsrang nicht in Ordnung zu sein, das, das, das muss ich abklären. Hier ist es so, dass die, dass die, die, die Firma hat Minen und verkauft diese Rohmaterialien in, in ganz viele verschiedene Branchen. Also ich das verstehe ich schon, was sie machen. Natürlich bin ich nicht der Experte für die Materialien. Ich habe auch, aber auch den Eindruck, dass es ganz viele verschiedene Materialien sind. Also was man sagen, was man dagegen sagen könnte, ist, dass man nicht versteht, wie sich der Zukunft von solchen Materialien entwickeln wird. Das, das ist in der, in der Tat so. Aber Rohstoffe allgemein für mich ist, ist, ist ein wichtiges Thema und ich glaube, also ich glaube es genügt zu wissen, dass es um Rohstoffe geht. Sich Unternehmen enorm Gedanken machen über Innovationen, zum Beispiel habe ich gerade gestern gesprochen mit jemandem aus dem Zementbereich, der sich Sorgen macht, dass Zement äh, ersetzt wird durch Plastik oder, oder also irgendeine Art von Kunststoff, der, der dann irgendwie umweltfreundlicher ist und ähm, gleichzeitig auch günstiger und bessere Eigenschaften hat. Das gleiche Thema habe ich gehört am Mittwoch. Das heißt, man gerade gleich zwei verschiedene Unternehmen, wo, ich, wo mir jemand gesagt hat, bei Zement ist alles fragwürdig. Von dem her kann man dann im Prinzip zu jeder, also zu sehr vielen Branchen sagen, ich verstehe nicht, was da passiert, weil es gerade im Umbruch ist. Für mich ist es ein Mining-Unternehmen. Einverstanden, man könnte sagen, man darf nicht investieren, wenn man nicht versteht, was die Rohmaterialien sind, die hier gebraucht werden. Es kann ja durchaus sein, dass man das nicht mehr braucht, was hier, kann auch sein, dass man kein Graphit mehr braucht. Es ist, es ist wirklich denkbar, dass jedes Rohmaterial ersetzt wird durch ein anderes grundsätzlich. Also für mich ist das ein zu hoher Anspruch. Also wenn ich dann nur noch dort investieren muss, wo ich die Branche ganz genau kenne. Also dann kann ich ja eigentlich nur noch in Beratungsunternehmen investieren und das würde ich nicht. Also, also von dem her, ähm, nein, also muss ich sagen, für das mache ich eine Diversifikation. Für das äh, gehe ich in verschiedene mining und mit verschiedenen mining habe ich dann auch die Möglichkeit, dass das Risiko weniger groß ist. Das ist jetzt für mich ein Fall, wo, wo ich jetzt der Meinung bin, dass gerade die Obermattränge sehr gut funktionieren, weil sie geben mir Auskunft darüber, ob das Unternehmen für die Größe, die es hat, günstig ist oder teuer. Das ist sehr günstig, es wächst aber trotzdem sehr gut und das erwarte ich auch. Das ist auch mein Szenario für die Zukunft, dass diese Miningfirmen an Nachfrage zulegen werden weil man vieles neu machen muss, weil viele alte Prozesse ersetzt oder alte Infrastruktur ersetzt werden muss durch neue. Wenn ich genau anschaue, was man eigentlich kriegt, dann kriegt man wirklich viel. Also auch eine, auch eine gute Dividendenrendite. Also Sie bezahlen im Vergleich zum Marktkapitalisierung auch eine gute Dividende. Natürlich muss man auf Dividende muss man Steuern bezahlen, das ist schon so. Aber wenn ich jetzt sage, ich suche was Solides in Europa, äh, dann, dann ist das echt ein Paradebeispiel. Vor allem, weil es seit kurzem auch wirklich gut wächst, oder? Sieht man hier in diesem, in dieser, in diesem Abteil, Wachstumsteil, oder? Also, du kannst 22 noch nicht anschauen, das ist die gleiche Zahl wie Ende 21, weil wir noch keine neuen Zahlen haben dort. Aber. Ähm, wenn, man, wenn du 21 anschaust, was, was, was wir dort bereits feststellen konnten, als Wachstum ist das eine große Veränderung gegenüber 20 und 19. Das ist für mich eine wirklich eine spannende, also das ist für mich jetzt eine Firma, die würde ich jetzt vermutlich kaufen, also das Immersis, heißt sie, würde ich, würde ich kaufen.